Willkommen zurück Reisende, wir sind wieder in Soulstone Survivors. Spielen gerade den Arkanweber auf Flucht Level 1. Und wollen gucken, ob wir den Overlord-Modus diesmal schaffen. Die Fähigkeiten sind ein bisschen höher diesmal. Arkanscheibe ist 9, Feuerstoß 8, Giftbomben leider nur auf 3, Heldenhafter Angriff auf 6, Donnergrollen auf 8 und die Standardfähigkeit Arkangeschoss auf 5. Dann werden wir mal gucken. Wir haben auch viermal ausweichen. Also konnten uns zweimal organisieren. Als Loot. Das war sehr gut. Und ich habe mal getestet, mich in der Ecke zu stellen. Das scheint gar nicht so schlecht zu sein. müssen noch mal gucken dass wir eine ecke finden so hier ist eine auch gut übersichtlich und warten wir jetzt auf die magier und dann müssen wir immer ein bisschen ausweichen auch gut hier die erfahrungspunkte einsammeln weil das ist ja die Hauptsache, das war das einsammeln. Wir könnten ja mal habe ich schon Feuerschild. Scheint nicht so. So? Ja? Nee, haben wir nicht. Na egal, dann immer Gesundheit. musste zwar ein paar mal die Fähigkeiten tauschen, aber nicht so oft. Ich glaube, zwei musste ich tauschen. Also noch im Rahmen. Und hier unten spawnt dann auch... Oh, das ist neu. Das habe ich noch nicht gesehen. Ein Schild... Bis zu 30 Schaden absorbiert und 15 Sekunden lang hält verursacht bei den Gegnern um dich herum das 48-fache des absorbierten Schadens ja, 30 Schaden absorbieren ist jetzt aber nicht so also die Bosse spawnen dann auch hier unten was sehr gut ist, dann kann man sie sofort töten ab und zu klein bisschen ausweichen noch aber es ging relativ gut. Da ist schon der Erste. Da ist der Zweite. Oh Gott. Wenn die jetzt mal sterben möchten. Sieht das aus. Hier auch schon gut runtergeprügelt. Oh, da mussten wir mal ein bisschen ausweichen. Zum Glück haben wir diesmal viermal ausweichen. Ah, guck mal, sie sind tot. So. Da ist noch der andere Kristall. Und jetzt stellen wir uns wieder schön in die Ecke. Aber ich hatte auch unter 10 Minuten geschafft. Das gab wieder einen Erfolg. Das ist das erste Mal, dass wir das geschafft haben mit irgendeinem Charakter. Ohne schlecht das jetzt dran lag, dass ich hier in der Ecke stehe. Oder Glück mit den Fähigkeiten. Das kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Vielleicht auch eine Kombi aus beidem. Aber es ist immer noch schwierig. Nicht in... Also jeder eine Fläche hier auszuweichen aber das wichtigste ist wirklich das Ausweichen dass wir das haben weil sonst steht man mal schnell in so einer Fähigkeit von so einem Boss und dann war es das immer direkt Und im Unendlichkeitsmodus, äh ne gar nicht im Overlord-Modus hier, kommen hier jetzt immer zwei Bosse. Da ist das dann echt gut, dass die so nah beieinander stehen. Nur unser Einsammelradius könnte ein bisschen höher sein. Er ist noch sehr niedrig irgendwie. So, jetzt kommen Bosse. Oi, oi, oi, oi. Weiß ich gar nichts. Wir brauchen ganz dringend ein Heilkristall. Und natürlich liegt hier nur einer. seiner. so ein Heilkristall wäre jetzt schon mal was schönes. Haben wir beide Kristalle von den Bossen eingesammelt? Scheint ja so. Ich würde ja hier in der Ecke stehen bleiben, aber dafür haben wir echt ein bisschen wenig Leben. Es wird aber auch kein Heilkristall angezeigt. Oder gibt es in dem Modus hier gar keine... der nächste boss ui, ui, ui, ui. ja ich konnte nicht mal ausweichen okay also keine ahnung immer bei den dritten bossen Ey, ich glaube es ja nicht also die hälfte schaffen war keine ahnung Keine ahnung was wir noch anders machen wollen es dauert auch jedes mal wieder super lange dahin zu spielen super da hat man den lauf seines lebens und dann so ein scheiß hier ja hier flächenmodifikator Jetzt fehlt hier schon wieder ein Roter. Aber als erstes machen wir dann das hier noch. Einfach immer ersten Boss und sich sterben lassen oder so. Keine Ahnung. Ah, wir könnten dem jetzt seine Waffe freischalten. Was bringt denn die? Ja, haha, gesperrt. Super. Da. Schadensmodifikator, Modifikator für Bewegungsgeschwindigkeit, Erfahrungsmodifikator aber Rüstung weniger braucht man da Gold Gold, wo finden wir das? da ja, dann werden wir jetzt halt Gold sammeln gehen ja, machen wir auch auf Nee, hey, warte mal. Nicht Fluch 2, du. Fluch 1 reicht. Oder machen wir Fluch 2. Aber warte, da war irgendwas mit den Bossen. Der war da nicht? Ach ne, das war bei 3, ne? Ja, genau. Dann probieren wir jetzt hier einfach Fluch 2 in der flüsternden Grotte und sammeln währenddessen Gold ein. Dann können wir ihm seine Waffe herstellen, dann ist er auch noch stärker. Wir spielen ja noch mit seiner Standardwaffe. Einfach also mal ein bisschen rumstehen jetzt hier. dann gleich mal hier gucken gehen da ist gold der schießt da nicht drauf weil warum auch oh, das mit den gegenständen hier ist natürlich echt die härte und bleibt man irgendwo hängen Ich weiß überhaupt nicht, warum dieses Overlord so schwer ist. Also richtig schwer ist es ja nicht wirklich. Aber immer die Bosse. Ich gesehen, also mit Ausweichen war da jetzt nicht viel. Weil die Fähigkeit ploppt auf. Du nimmst sie an und dann keine Chance mehr auszuweichen. Hm, was nehmen wir denn jetzt als erstes? Oh. Aber die Giftbombe. Oh, das ist Gold. Das wird auch mehr umso, ich weiß gar nicht, umso höher das Level ist. Also jetzt am Anfang sind zwei, drei Goldstücke drin. Später sind wesentlich mehr drin. Ne? Ach ja, ich guck mal, ein Heilkristall. Ja, hätten wir eben gebrauchen können. schon wieder kriegen wir noch scheiße boah ey davon brauchen wir gar nichts der laser hier ist nur nervig Scheinbar kann man auch nicht öfter die gleiche Fähigkeit haben. Auch wenn, können wir mal gucken. Aber ich glaube, das geht nicht. Oh, diese Objekte, ne? Jetzt kommt ein blöder Boss von nach oben. Ja, und der stirbt natürlich mal wieder nicht. Ah, hat schon wieder viel zu lange gedauert. Helfenhafter Angriff, so jetzt nehmen wir den hier. Hier diesen blöden Lichtstrahl weg. So. Wir können ja schon mal langsam gucken, ob hier jetzt mehr Gold drin ist. Müssen wir nur irgendwo einen finden und oh, ein sprint mehr? Das ist gut. Ah, natürlich finden wir jetzt kein Gold oder was dann Donnerschlag. Donnerschlag. die Giftbombe ein bisschen erhöhen wir könnten uns ja auch wieder hier in die Ecke stellen aber wir wollen ja Gold sammeln aber so könnten wir natürlich Vielleicht das Level auch in unter 10 Minuten abschließen. So. Also der Kettenblitz ist ja eigentlich sehr gut, ne? In die Richtung, in die du zielst. Ja, ja, das guck mal weg. Und sehr viele Erfahrungspunkte, die hier schon wieder liegen. Dann gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen Gold finden. Ah, oh, wie ich die Gegenstände hier hast, an denen man hängen bleiben kann. So, wir benötigen etwas Gold und da ist ein Boss. Jetzt auf einmal stirbt er sofort. Eben... Im, im, äh, hier im... Wo waren wir denn? Wir waren... Wir waren, wir waren... Im Overlord war das, genau so war das. Da wollte er ja nicht sterben. Ja, langsam müssen die nicht werden, die Gegner. Das dauert das ja viel länger, also sterben. So, eigentlich wollte ich Gold suchen gehen. Nee, wie groß ist denn dieser Baum? So, wir wir mal hier in die Mitte. Irgendwo muss da hier noch Gold rumliegen. Also die tauchen ja immer wieder neu auf eigentlich. Nichts zum Einsammeln hier. Gibt's ja nicht. Hier ist ein bisschen mehr los in der Ecke. Gruppenparty. Wir machen viel zu wenig Schaden. Dauert alles viel zu lange. also ja, super, wo ist denn der Bus? Stand eben da seiner Aufgetaucht. Lebt ja immer noch. Gott lebt ja lange. Was soll denn das? Mann, Mann, Mann. Aber irgendwie bei zu viel Gegnern oder? viele effekten kommt das spiel nicht so ganz hinterher also nicht immer nur ab und zu das kommt auch das level drauf an keine ahnung genau wir wollten noch gold einsammeln warum liegt hier noch solches Steine Keine Steine zum abbauen. Das gibt's ja nicht. Also wir brauchen noch zwei Bosse. Also wenn du dich nicht in der Ecke stellst, schaffst du das nicht unter zehn Minuten. Aber du kannst nur das Gold sammeln, während du in so einem Kampf bist, also. Aber hier taucht nirgends ein stämlicher Stein auf. Oh nee, noch ein Boss. Ja, der will schon wieder nicht sterben. Ein Lebenskristall. Der spawnt. Aber bloß nicht. Oh, uh, da ist Gold. Aber wie viel gibt es jetzt? <lacht> haben wir Schaden kassiert. So ein Scheiß. 117 haben wir jetzt insgesamt gesammelt. Das reicht nicht. Wir hatten ja 177 oder 170. Und brauchen wir. Oh, jetzt bin ich wieder in so Stein hängen geblieben. Ich würde brennt interessieren, was das für Flammenkugeln. Ach, das ist das Flammenschild, ja genau. Er gibt's dann. Das haben wir ja nicht so oft, das Flammenschild. Oh, da ist Gold. Gib's mir. Los, gib mir das Gold. Oh, haben's bekommen. Gut. Geil. Also wenn man sich auf dieses Goldsuchen konzentriert, stirbt man. ja ruhig mehr gold rumliegen ne? oh, nee. also sehr selten tauchen hier steine auf zum abbauen ganz vergessen, wir haben ja Giftbomben. Oh, da war einer versteckt. Aber links ist aufgeploppt zum Einsammeln. Oh nein. Oh, oh. Da war ein Meteor. Nicht drauf geachtet. So, jetzt ist irgendwo ein Boss aufgetaucht. Fraglich wo. War da unten schon wieder... Oh, ja, geil. Und wir stehen natürlich am Rand. Weil ausgerechnet dem Boss stehen wir am Rand. So, hinter sich stellen. Ach, sie ist schon tot. ein Portal ja nee ich gehe jetzt hier erstmal gepflegt gold suchen also mit vier sprints ist echt cool Oh, wir haben genau 12 Minuten zwölf gebraucht hört sich auch voll cool an wenn wir sprinten was oh, sagt bloß die sind jetzt auch verschwunden oh, super Das ist ja jetzt aber doof. Ob die im Unendlichkeitsmodus auftauchen. Weil den schaffen wir ja nicht. Außerdem kommen wir dann auch warte, kommen wir nicht bei Unendlich auch in ein anderes Level? ja also bei Overlord kommen wir jedes Mal in ein anderes Level. Dann probieren wir Unendlich und hoffen, dass wir in dem Level bleiben. Oh nee, war ja klar. Wir sind in einem anderen Level. Ach man. Was gibt's denn in dem da wieder? Hm, irgendwas. So, dann stellen wir uns halt mal in eine Ecke. Dann geht das hier wesentlich schneller ab. Einen echt größeren Einsammelradius bekommen. Aber sobald der erste Boss hier auftaucht, sind wir eben auch so tot. Also. Hm. Fluchintensität 10. Okay. Solange unter uns keine rote Fläche auftaucht, brauchen wir uns auch nicht bewegen. Da ist eine. Wurds bewegt und wieder hingestellt. Diese Magier, ja, ne? können die ja nicht angreifen. Will mal ein bisschen leben. Bringt hier wahrscheinlich gar nichts, weil bis jetzt hat uns der Boss immer gewonnen hittet, völlig egal ob im Unendlichkeitsmodus oder im Overlord Modus. Ja Gott, geht doch mal sterben hier ja, Man kann Seelen ruhig durchlaufen, weil äh, die Fähigkeit aktiviert wird, dauert immer ein bisschen. Echt viel zu wenig Gegner schon wieder. Aber gleich kommt der erste Boss. So. Er müsste ja eigentlich hier unten auftauchen. Also. Und er lebt noch. Katastrophe. Ja, Dafür, dass ich auf Ausweichen gedrückt habe. Oh Gott, wieso stirbt der denn schon wieder nicht? Oh nee, da ist ein dämlicher... Ja ich kann Katzen, Diese Steine, ne? Die gehen ja so auf den Keks. Und dort bleiben wir hier irgendwo hängen. stirbt doch Katastrophe also jetzt werden Lebenskristall schon mal wieder gut oder ein paar Level aufsteigen <lacht> Verzeihung Oh. Die wollen schon wieder nicht sterben. Kann ja wohl nicht wahr sein. so aus als wäre links unten ein lebenskristall eben aufgetaucht und wir haben den sofort eingesammelt also was nach unendlichkeitsmodus 1 passiert wissen wir auch nicht gibt es dann wie also in overlord soll es ja scheinbar für den erfolg muss man overlord stufe 1 schaffen und stufe 2 dann wird es hier im Unendlichkeitsmodus, auch wenn der Unendlichkeit heißt, bestimmt auch zwei mindestens geben. Also diese fünf Bosse und dann noch fünf Bosse. Oh, vielleicht gibt es sogar noch eine dritte Stufe. Da das mit dem Gold einsammeln ja nicht geklappt hat und mit Overlord probieren, das klappt ja irgendwie noch nicht. im Wald halt das hier. Ja genau, wenn der so eine Fähigkeit macht, ploppt das hier auf oder was? Ja klar. Boah ey, willst du mich doch verarschen. Was macht eigentlich gerade keine Fähigkeit da? Ja. Mhm. Lebt ja, immer noch ja, endlich hat schon wieder ganz schön lange gedauert. Müssen wir warten, bis die ganzen Gegner hier wieder herkommen. Artig mal hier aus diesen kleinen roten Flächen rausgehen. Blocken erhöhen. Aber gut, viele Feinde momentan. Dass man Level aufsteigt, ist ja gut. Aber wenn das aufploppt, während man gegen den Boss kommt, kämpft. Also es macht einen ja dann stärker, aber... Man muss dann echt noch wissen, welche Richtung ist man gelaufen, was hat man gerade zuletzt gesehen. Wo zielt der Boss hin, all sowas. Aber unser Einsammelradius ist immer noch nicht größer geworden. Hier, so ein eisklumpen -Typi. War ja, länger nicht. Gott, ich sehe überhaupt nichts. Der lebt ja noch. Also jetzt macht alles hier rote Flächen oder was? Stirbt doch. Was ist denn los mit dem? Der will nicht sterben. Ach, er ist tot. Okay. So, zwei Bosse noch und dann sehen wir ja, ob es dann Stufe 2 gibt, dann sind die wieder bestimmt noch stärker, solange nicht wieder zwei Bosse gleichzeitig auftauchen. Ach ja, jetzt schon direkt der nächste Boss oder was? Nein, er schon wieder hier. Ich kann den nicht leiden. er tötet uns in einer Dur. Mit seiner komischen Drehattacke da. Wirbelattacke oder was auch immer. Boah ja, wir machen ihm auch null Schaden ey. Wir können ewig weit springen. Da uns eh hinterher Dackel. Oh Gott, ist ja schnell. Warum ist denn schon hier? Oh ne, er hat schon wieder diese Attacke gestartet. Die geht aber auch ganz schön lange, muss ich sagen. Die Wirbelattacke, die er macht. Nein, Wirbelattacke, Wirbelattacke. Diesmal haben wir ihn fertig gemacht. Gehen wir wieder in unsere Ecke. Und sammeln Erfahrungspunkte bis gleich der letzte Boss kommt. Welcher Boss auftaucht, je nachdem. Was? Gamut? Gott, ich sehe überhaupt nichts. Oh nein, Flammenwerfer. Oh nee. Aber wir müssen mal ein bisschen in die Richtung. Also in der Ecke mit dem flammenwerfer typisch, ist auch nicht so super. Ich dachte gerade, irgendeiner hat mit Blitz auf uns geschossen. Dabei waren wir das. Ah. Da ist er. Oh nein, nein, ich hänge fest. Das macht er auch noch hier so eine Brandspur. Ist da nicht sein Ernst? Äh, Das da. Auch bei denen noch getötet kriegen er fehlt ja was ich er wertverfehlt ist irgendwie noch bisschen voll jetzt hier ne nein ah ich wollte nach links laufen links links links Während man auf den Boss achtet, muss man ja auch noch allen anderen Flächen ausweichen. Die spinnen und hast du nicht gesehen ja? Die einen verlangsamen wollen. Was ist denn jetzt kaputt? Niederlage? Wie Niederlage? Ich habe ihn doch gerade getötet. Steht sogar oben rechts. Entkomme der Leere oder geh noch tiefer. Was zum Henker? Und hier steht, wähle ein Portal. Hey, echt jetzt? Geil. Super. Jetzt wissen wir nicht, was danach kommt. Also das ist doch verarsche. Also, theoretisch könnte man jetzt. scheinbar noch weitergehen. Das werden wir aber diesmal nicht erfahren. Ja, ein bisschen ärgerlich jetzt. Da müssen wir mal direkt mal Screenshot von machen, da. Haben gewonnen und sind tot. Super. Weil wir sind ja nicht vorher gestorben, sonst hätte hier oben noch runtergezählt, dass der Bus noch lebt. Bisschen ärgerlich. 213 Gold, das reicht ja überhaupt nicht. Gucken, es reicht nicht, glaube ich, oder? Nö. Nee. Fehlen immer noch 210. Das müssen wir wohl ein anders, anderes Mal machen. Haben wir hier irgendwas Neues freigeschaltet, vielleicht? Oh ja, hier. Akan fügt bis zu sechs zufällige aktive Fähigkeiten des Typs Akan auf deine Spielfigur, sonst kein Zugriff hätte. Hm. Gut, er ist jetzt Arkanweber, aber man könnte das ja trotzdem bei einem anderen da benutzen. Oder bei ihm dann. Aber naja. Da brauchen wir in die Stufe 60. Hier Stufe 30. Aber ja, wir sind gerade 20. Haben auch eine neue Fähigkeit freigestellt. Arkan Kugel, Arkan Schild. Und die andere ist noch gesperrt. Ah, hier können wir jetzt ja immer noch nicht, ne? Oh, doch, guck mal. Bei jedem Level Up erhältst du bis zu 8 Gesundheitspunkte zurück. Erhöht dein Modifikator für die Wirkhäufigkeit von Zaubern. Wir nehmen lieber das, ne? Einen blauen und voll ausgerüstet. So. Weil nach Rot kommt ja immer was anderes hier. Ja, wir könnten auch das machen. Ne? Bei jedem Angriff, der dich töten würde, wird deine Gesundheit stattdessen zu 50% wiederhergestellt. Kosten pro Match 1. Also es funktioniert scheinbar nur einmal pro Match. Oh, es funktioniert zweimal pro Match. So, also hier brauchen wir zwei rote, fünf rote. Das brauchen wir gar nicht. Also sieben. Zehn rote brauchen wir noch. Weil hier Power Up zu verbannen. Ich Weiß nicht, das braucht man eigentlich nicht. Ja, aber hier bietet dir die Chance, neue Fähigkeiten zu erhalten, wenn du einen Level aufsteigst. Wir kriegen doch sowieso neue Sachen, wenn wir ein Level aufsteigen. Oder ich... Da verstehe ich irgendwas nicht. Keine Ahnung. Also hier haben wir fast alles fertig. Brauchen jetzt nur noch ein paar rote, aber das... Da reicht echt, anstatt dass man es durchspielt, einfach immer den ersten und sich dann von den Monstern töten lassen. Einfach in so eine rote Fläche stellen und gut ist. Gut, wir wissen jetzt nicht, also wir wissen jetzt, Overlord schaffen wir immer noch nicht. Da brauchen wir bestimmt noch mehr Runen oder hier seinen anderen Zauberstab. Weil dann sind die Fähigkeiten viel höher, weil er noch 15% Erfahrungsmodifikator bekommt. Das werden wir dann noch schauen. Und wir wissen leider nicht, was nach unendlich Stufe 1 kommt. Ob es eine zweite gibt, wie die Bosse dann da sind. Ist jetzt echt dumm gelaufen, dass wir direkt instant, als wir es geschafft haben, tot umgefallen sind scheinbar. Oder was das sonst war. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, ihr es auch so witzig fanden, gerne abonnieren und liken. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!